So, jetzt mal Real Talk. 2021 hat die deutsche Industrie für Retoure knapp 800.000 Tonnen CO2 in die Luft geballert. Das ZDF hat da neulich einen Artikel drüber geschrieben. Das Ganze ist etwa so viel, wie wenn 6,6 Millionen Autos von Hamburg nach München runterfahren. Dazu kommt, dass eine Studie von Greenpeace besagt, dass ungefähr die Hälfte aller retournierten Kleidungsstücke der deutschen Modeindustrie direkt in den Müll wandern. Erstens ist das Ganze weder nachhaltig noch ökologisch oder gut für die Umwelt. Und zweitens muss der Produzent diese Verluste irgendwo wieder reinholen. Und was meint er, wo er die wieder reinholt? Nämlich beim Artikelpreis von eurem nächsten Pullover, den ihr kauft. Oder indem er anfängt, die Leute, die für ihn die Textilien anfertigen, nicht mehr fair zu bezahlen. So, und auch wenn das ein bisschen uncool ist, so für dich als äh, Kunde, äh, ich biete keine Retoure an. Ich produziere auch nicht vor. Die Sachen werden erst nach deiner Bestellung produziert. Deswegen guck am besten zweimal hin, check die richtige Größe und kauf dann erst, weil bei mir gibt es keine kostenlose Retoure. Wenn du die ganze Idee gut findest, aber trotzdem jetzt nichts kaufen möchtest, alles gut, kauf nichts, was du nicht brauchst. Dann wird auch nichts weggeschmissen und dann wird auch nicht die Umwelt belastet. Ähm, aber gib mir wenigstens mal ein Like, so, wenn du die Idee gut findest. Ja, abonnier mal meinen YouTube-Kanal, äh, trag dich vielleicht im Newsletter ein. Folg mir auf TikTok, Facebook, Instagram sonst da wo, einfach damit ich weiß, dass die Idee bei den Leuten ankommt. Jetzt bedanke ich mich bei dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.